und starten Umfahrt, wie ich sie eben schon gesagt habe, einmal unter den Tisch, komplett runter, sichern sich kurz beim Schiedsrichter ab, ob das weit genug ist. Und wenn das erfüllt ist, dann geht es auch schon weiter. Und die Schiedsrichter können in beiden Fällen dann, so wie ich das sehe, grünes Licht geben. Einmal schon mal einen Applaus für Team Cannonball, da wurde schon grün gezeigt und auch für Team Hall auch den USA. Wow, hier, aber. Ein enormes Tempo vorgelegt. Er hat ein bisschen Anlauf genommen, um über das Rough Terrain, das hatten wir eben auch bei den exo um da drüber zu kommen. Jetzt wird hier ein bisschen Hilfe benötigt. Und deswegen können hier bei Team -Hall aus den USA aus Pittsburgh die Punkte leider nicht gegeben werden. Was wir hier aber gesehen haben, was besonders war, das war das Antifizieren und das ist hier vorne der aus Russland etwas anderes. Die beiden kommen aus dem Norden und, und ich habe gehört, dass es da sehr viele Treppen gibt. Das war auch der Anlass für Ivan, dann diesen Rollstuhl zu entwickeln. Denn Juri, der Pilot, das ist sein bester Freund. Und Sie haben hier gesehen, es ist ein anderes Antriebssystem. Man kann hier switchen. Zum einen gibt es dieses, ja, dieses Tappen, diesen Tettenantrieb, das ist so ähnlich wie ein kleiner Panzer. Und jetzt switcht er wieder Juri. Durch einen Knopfdruck verändert sich hier jetzt die Möglichkeit des Antriebs und er fährt mit den Rollen über die meisten Ziele. Die grüne Flagge geht hoch, meine Damen und Herren. Ein Applaus hier. Team Hall ist jetzt auch über die Ziele hier. können Sie auch applaudieren, meine Damen und Herren. Auch wenn die große Flagge hoch geht, das macht nichts, denn es ist trotzdem super gelöst hier. Und wir sind jetzt am der nächsten Herausforderung. Bei beiden Piloten, meine Damen und Herren, das ist teilweise sehr rasant anzusehen. Vor allem der rollstuhl schön kurz hinten der geht, der Bios geht manchmal so unheimlich hoch und der kriegt man manchmal einen kleinen Streck. Wir den Zügel das ist ganz wichtig und die grüne Seite ist noch nicht oben, aber das ist Veto, reine Applaus und Sie und Herren, und wir helfen hier und machen auch über die Zügelinie, denn wir haben schon vorher geschlossen, dass die Treppen nicht gemacht werden, wenn wir rauskommen, die wir nicht machen, wir zeigen jetzt aber nochmal hier rein und Rollstuhl von Das Und hier ist ein Spiel, dann wir später Artikel. Wir hier jetzt wieder Bei heute Morgen sind wir hier auf dass der Holz in der Liste auf dem dreht. Thank you. job.